Mein Name ist Alexander Lasch und ich bin Linguist an der Technischen Universität Dresden. Und ich darf Ihnen heute einen Use Case präsentieren für zwei Werkzeuge, die unter dem Dach von Klaring D. liegen. Nämlich einmal das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache und das deutsche Textarchiv. Und meine Frage wird sein, wie ich mit diesen Ressourcen sprachgebrauchsbasierte Analysen durchführen kann, um eine konstruktionsgrammatische Beschreibung der Grammatik des Deutschen zu erreichen. Ich werde mich im Wesentlichen auf einige Beispiele konzentrieren und kann natürlich nicht alles zeigen, hoffe aber, dass ich so viel illustrieren kann, dass Ihnen der Nutzen dieser Tools und dieser Ressourcen äh, ersichtlich wird. Beginnen möchte ich mit ähm, zwei Leitfragen, nämlich erstens, derjenigen danach, ob man mittels eines konstruktionsgrammatischen Ansatzes Sprachgebrauch gegenstandsadäquat beschreiben kann. Und zum Zweiten damit unmittelbar verbunden die Frage, inwieweit maschinelle Analysen des Sprachgebrauchs dazu dienen können, um den konstruktionsgrammatischen Ansatz oder den sprachgebrauchsbasierten konstruktionsgrammatischen Ansatz zu plausibilisieren. In der Tat profitieren ähm, sowohl die Grammatik des Deutschen als auch die Konstruktionsgrammatik als ein besonderer theoretischer Zugang unter spezifischen kognitionslinguistischen Prämissen beiderseits von einem sprachgebrauchsbasierten Zugang, der uns im Wesentlichen, um das gleich anzudeuten, vor die Herausforderung stellt, dass wir zugleich die Diskussion darüber führen, was für uns ein Muster, als ein Pattern, ein Schema oder eine Konstruktion sei. Im Moment geht die Tendenz dahin, dass wir aus maschinellen Analysen eine äh, Muster ermitteln, das heißt Muster beschreiben, die möglicherweise zu Schemata abstrahieren und daraus Konstruktionen postulieren, mit dem Anspruch, äh, aus dem Sprachgebrauch das Sprachwissen rekon äh, zu rekonstruieren, das einzelne Nutzer zur Produktion von Sprachlichen Strukturen verwenden. An Ressourcen möchte ich nutzen und ganz kurz vorstellen, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Hier nicht äh, umsonst unter drei unterschiedlichen URLs. Die url dwds.de dürfte die bekannteste sein. Nichtsdestotrotz möchte ich auf die Vorgänger oder Alternativen hinweisen, nämlich 1DWDS.de und Retro dvds.de, mit denen ich sehr gerne arbeite, aus verschiedenen Gründen, ähm, im Hinblick auf die Qualität des Exports von Daten. Äh, meine Habilitationsschrift zu den non-agentiven Konstruktionen zum Beispiel habe ich komplett mit dem Retro RetroDWDS äh, realisiert. Für andere Projekte benutze ich mittlerweile auch andere Plattformen. Hier würde die Zeit aber nicht ausreichen, um die Vor- und Nachteile des Ganzen zu beleuchten. Gerne können Sie mich aber diesbezüglich kontaktieren. Zum Zweiten das Deutsche Textarchiv, kurz DTA, hiermit angegeben äh, mit der eigenen URL. Ich möchte aber gleich darauf hinweisen, dass alle Ressourcen des Deutschen Textarchivs ebenfalls unter dem Dach des DWDS zu erreichen sind und als separates Korpus angesteuert werden können. Die Unterschiede halten sich um ehrlich zu sein, in Grenzen, auch wenn natürlich auf dem deutschen Textarchiv das Korpus sehr viel besser auskommentiert ist als unter dem Dach des DWDS. Hier wird es tatsächlich nur angesteuert und Sie können hier die Daten abrufen. Ja, ähm, was Sie wissen müssen für die Arbeit mit dem DWDS oder dem deutschen Textarchiv, dass Sie sehr genau die Korpusdaten ansteuern müssen und sich im Vorfeld im Klaren darüber sein, welche sprachlichen Strukturen sie zu beschreiben suchen. Hier kann ich nur dazu raten ähm, zu experimentieren und unterschiedliche Suchstrings und Settings zu testen, da tatsächlich nicht alle Belege äh, für eine Untersuchung, die für eine Untersuchung in Frage kommen, mit einem erwartbaren Suchstring auffindbar sind. Deswegen habe ich zum Beispiel diese drei Suchstrings Ihnen hier aufgeführt mit dem sogenannten Perfektpartizip als einer Wortart im Mittelpunkt. Denn, ähm, das wissen Sie aus anderen grammatischen Kon äh, Diskussionen, ist es so, dass das Perfektpartizip durchaus in, als Adjektiv in Erscheinung treten kann. Und dann haben wir hier zum Beispiel schon mal eine Doppelannotation oder eine divergierende Annotation zwischen Perfektpartizip und Adjektiv, sodass Sie tatsächlich beide Wortklassen abfragen müssen, um alle Perfektpartizipien zu erfassen. Die drei Suchstrings stellen also dann dementsprechend auch unterschiedliche Ergebnisse äh, zur Verfügung. Für die erste Annäherung an ein Phänomen würde ich tatsächlich den ersten Suchstring empfehlen, hier wird eine, ein Bereich abgesucht nach dem äh, Auftreten von Erscheinen als Verb, einem Perfektpartizip als Wortart äh, und zum dritten, in, der Bereich hat einen Umfang von zehn Einheiten. Ähm, nicht berücksichtigt werden dabei Spezifika wie Satzzeichen in diesem Fall und ob zum Beispiel Erscheinen und das Perfektpartizip in einem satzwertigen Ausdruck erscheinen. Für Abfragen wie diese empfehle ich spezifischere ähm, Abfragen, wie zum Beispiel die Strings 2 und 3. Ähm, String 2 ist tatsächlich für die Abfrage für die Verb-Zweitstellung im Hauptsatz gedacht, also eine spezifische Form von Erscheinen hier in der zweiten Person singular, äh, äh, dritte Person singular ähm, präsens bzw. zweite Person plural präsens. Im Wortabstand von 10 zu einem Perfektpartizip ähm, ausgeschlossen sind das Komma als Satzzeichen und das Zu für den erweiterten Infinitiv, der nicht aufgenommen sein soll. Der dritte Suchstring ähm, fragt nach der Wortreihenfolge Perfektpartizip äh, im Wortabstand von 0 zu erscheint, also wieder der dritten Person Singular Präsens bzw. der zweiten Person Plural Präsens in Verbletzstellung im Nebensatz ohne dass äh, das Element zu für den erweiterten Infinitiv mit auftritt. Wenn man damit äh, die Corpora angeht, dann äh, kann man äh, sowohl beim DWDS als auch beim Deutschen Textarchiv sich äh, äh, Tabstop getrennte Werte, also äh, TSV, Dokumente ausgeben lassen, die relativ einfach in eine Tabellenkalkulation integriert werden können. Sie sehen das hier am Beispiel mit Erscheinen, also den Fall, den ich gerade diskutiert habe. Und da das relativ klein hier auf diesem Screen erscheint, würde ich Sie ganz gern auf den vollständigen Datensatz, den ich für meine Habil 2.16 verwendet habe, hinweisen. Der ist frei verfügbar auf einem Google Drive ähm, einzusehen. Das bringt uns zum nächsten Punkt, weshalb ich sehr gern mit den Ressourcen beim DWDS arbeite und beim Deutschen Textarchiv. Mir ist es sehr wichtig, dass die Ergebnisse, die in der Community hervorgebracht werden können, erstens sichtbar sind und zweitens direkt anschlussfähig. Das soll heißen, dass wenn Sie einen spezifischen ähm, Korpusumfang wählen, und ein spezifisches Korpus wählen, mit, einem, mit einer spezifischen Suchanfrage und einem spezifischen Suchstring arbeiten, dann sind diese Ergebnisse, die Sie erzielen, für andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unmittelbar nachvollziehbar. Darauf wird äh, aus meiner Sicht ähm, zu wenig geachtet ähm, in der Community. Und es ist auch so, dass ich es sehr schade finde, dass ein Großteil der Community seine Daten ähm, nicht öffentlich verfügbar macht. Daran darf sich einiges ändern und das DWDS bzw. das Deutsche Textarchiv stellt dafür ein, eine sehr gute Umgebung zur Verfügung. Wenn Sie also die Belege extrahiert haben und ähm, sich mit Tabellenkalkulation einigermaßen auskennen, dann ist es so, dass Sie die Ergebnisse auch äh, halbautomatisch zählen lassen können. Das zeige ich Ihnen hier. Detaillierte Suchstrings ähm, mit den unterschiedlichen Erscheinungsformen für das Verb erscheinen. Zunächst hier im Präsens, Präteritum und dann zusammengesetzte Tempusformen, ist erschienen, sind erschienen und so weiter. Mit den jeweiligen, jeweiligen Belegdaten für Perfektpartizip und Adjektiv. Und Sie sehen schon, dass die dritte Person ähm, Singular Präsens bzw. die zweite Person im Plural, die Belege fallen aber tatsächlich marginal aus und sie hier, fallen hier zusammen, weil die Suchroutine identisch ist. Aber Sie sehen, dass die Abfrage beider Wortarten, Perfektpartizip und Adjektiv dringend notwendig ist, um alle Ergebnisse aus dem Korpus herauszuziehen. Sollten Sie eine Arbeit mit dem DWDS oder dem Deutschen Textarchiv vorhaben, planen, dann müssen Sie zwingend auf solche Details achten, denn sonst sind die Ergebnisse, die Sie erzielen können, aus den Corpora fragwürdig und ähm, bilden tatsächlich äh, die Muster, die Sie versuchen zu rekonstruieren, nur zum Teil ab. Sie können also diese Belege zählen und auswerten, hier nach Wortarten, Klassen und Verbform. Eine zweite Möglichkeit ist es äh, hier für die Arbeit mit dem äh, DWDS, mit dem Kernkorpus 20 beim DWDS, dass sie unterschiedliche Auftretensformen äh, nach Dekaden zählen. Hier ist es allerdings wichtig zu wissen, dass, das, äh, dass die unterschiedlichen Dekaden beim DWDS höchst unterschiedlich gewichtet sind und diese Gewichtungen müssen sie durch Interpolation herausrechnen, indem sie das Korpus normalisieren. Das sind normale statistische Prozesse, die aber dringend angeraten sein, damit diese Ergebnisse nicht so verzerren. Sie sehen hier die absoluten Belegzahlen, noch ohne statistische Bereinigung. Das nächste, was ich Ihnen zeigen kann, ist, dass natürlich, wenn Sie die Suchstrings detailliert gestalten, auch Werblätzt- und Zweistellung sauber differenzieren können. Sie sehen hier zum Beispiel an der Form erschien, also dem Präteritum, dass diese sehr viel stärker im, äh, in den Nebensatzstrukturen, also mit Verbletzstellungen, favorisiert wird. Da wäre dann zum Beispiel erklär, äh, zu erklären, weshalb das so ist und welche Rückschlüsse wir daraus auf die Konstruktionsbedeutung ziehen können. Eine weitere Differenzierungsmöglichkeit sehen Sie hier: das heißt, die einzelnen Erscheinungsformen des Verbs ähm, in den unterschiedlichen Kommunikationsdomänen, ebenfalls im Kernkorpus, ähm, Kern 20 Korpus beim DWDS. Die Abkürzungen stehen hier für Belletristik, Gebrauchsliteratur, Zeitungstexte und wissenschaftliche Texte. Die Differenzierung ist grob, das ist klar, aber es lassen sich trotzdem Rückschlüsse äh, ziehen auf den Gebrauch von bestimmten Formen oder Erscheinungsformen dieser Konstruktion, also ihren Konstrukten in spezifischen Kommunikationsdomänen und Sie sehen hier, das erscheint mit äh, sowohl äh, Perfektpartizip als auch Adjektiv in wissenschaftssprachlichen Texten. Ähm, deutlich dominiert und damit hätten wir schon einen äh, Hinweis darauf, wo die Konstruktion im Wesentlichen im Sprachgebrauch verwendet wird und wo sich bestimmte Textstile in Kommunikation durchsetzen und Aussagen über den Sprachgebrauch machen lassen. Das ist dann ähm, der letzte Schritt, indem man zum Beispiel fragt, welche qualitative oder welche Perfekt partizipierten bzw. Adjektive können zusammen mit erscheinen auftreten, welche sind besonders häufig. Ich habe Ihnen hier einmal die herausge äh, her herausgezogen, die besonders häufig in wissenschaftlichen äh, Texten äh, mit Erscheinen gemeinsam auftreten. Sie sehen hier das sind gesichert, also es scheint, erscheint gesichert, es erscheint selbstverständlich. XY erscheint verbunden. XY erscheinen zweckmäßig, die mit erscheinen und äh, qualitativ in wissenschaftlichen Texten auftreten. Ähm, in Zeitungstexten, das ist die nächste Übersicht, sieht das Ganze etwas anders aus. Da haben wir zum Beispiel Kombinationen aus es erscheint ausgeschlossen, es erscheint notwendig und so weiter. Sie sehen die Liste. Das, was hier noch nicht geleistet ist, ist tatsächlich eine statistische Überprüfung, inwieweit bestimmte Auftretensformen von ausgeschlossen spezifisch auf das gemeinsame Auftreten mit Erscheinen oder anderen Verben, die in die Konstruktion der Askription eingebettet sein können, ähm, äh, wie statistisch signifikant das gemeinsame Auftreten in diesen Konstruktionen oder Konstrukten ist. Zu den Ergebnissen. Was können wir also mit einer solchen ersten Annäherung ähm, über die maschinelle Analyse, über das DWDS und DTA erreichen? Zunächst erstmal können wir die Belegvorkommen genau beschreiben unter der Berücksichtigung der Spezifika der jeweiligen Corpora ähm, und ihrer Schichtung. Wir können prototypische Strukturen für spezifische Kommunikationsdomänen beschreiben und ermitteln und können also auch Aussagen darüber treffen, in welchen dieser Kommunikationsdomänen besondere Konstrukte äh, hochfrequent erscheinen im Vergleich zu anderen, und das erlaubt uns wiederum Aussagen über die Konstruktionsbedeutung. Wir können grammatische Strukturen, das ist ebenfalls eine Prämisse der sprachgebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatik, aus dem Sprachgebrauch heraus beschreiben und vor allen Dingen können neue Kategorisierungen vorantreiben. Das heißt schlussendlich im Umkehrschluss aber auch, dass wir den konstruktionsgrammatischen Ansatz am Sprachgebrauch prüfen können. Das heißt treten wir denn vor Sprach, äh, sprachliche Erscheinungen, die sich konstruktionsgrammatisch nicht beleuchten lassen. Und dieses Wechselverhältnis, diese Wechselbeziehung ähm, ist höchst fruchtbar und dürfte die Diskussion in den nächsten Jahren noch Sie vorantreiben. Das soll es zunächst erstmal einmal gewesen sein, äh, mit dem Hinweis auf die Publikationen, die die Ergebnisse eingeflossen sind. Hier zum Beispiel ein äh, kurzes Schaubild, das müssen Sie bitte nicht erschließen. Um, über die sogenannten non Konstruktionen des Deutschen, das heißt, es sind passivähnliche Strukturen, die genau auf diesem Datensatz aufgebaut worden sind, ähm, habe ich verwendet für meine äh, Studie Non-aggertive Konstruktion des Deutschen von 2016. Nicht gelöst sind im Moment folgende Probleme, dass der Reflexivität, dass der Negation, das von analytischen Modalkonstruktionen und analytischen Tempuskonstruktionen. Hier ist im Wesentlichen noch weiter zu arbeiten und an diesem Fall anzuschließen. Das würde ich auch sehr gern tun mit den Ressourcen, die das DWDS und das Deutsche Textarchiv zur Verfügung stellen. Und ähm, ganz kurz ausblickend auf die Publikationen, in die die Ergebnisse bereits eingeflossen sind, die genau nach diesem Muster arbeiten. Das sind zunächst erstmal die jüngeren Arbeiten, jetzt ähm, unter anderem gemeinsam mit Alexander Ziem zu den konstruktionsgrammatischen Zugängen zu narrativen Texten ähm, und der etwas umfassendere Beitrag zu den Konstruktionen als äh, äh, Basis-Narrative-Routinen, äh, der kürzlich in der ZGL erschienen ist. Die non-agentiven Konstruktionen des Deutschen, das ist meine Habil schrift zu den äh, äh, passiven Strukturen des Deutschen und zum Schluss noch ein Hinweis auf, die, auf den Zusammenhang zwischen Valenz- und Konstruktionsgrammatik am Beispiel des Werden Passivs ebenfalls mit Datenmaterial, das auf diese Art und Weise, wie ich es Ihnen gerade vorgeführt habe, ähm, zustande gekommen ist. Ich hoffe, damit konnte ich einen kurzen Ausblick geben ähm, oder einen kurzen Eindruck geben auf zwei für mich zentrale Tools unter dem Dach von Claring -D. bin gespannt auf die Weiterentwicklung und... Ähm, werde vielleicht bei Gelegenheit noch einmal tiefer in die Frage der statistischen Auswertung des so gewonnenen Datenmaterials blicken.